und willkommen. Mein Name ist die welt und ich begrüße euch zurück zu Let's Play so was Smash Bros Ultimate. Ja, es folge mal ja wieder Abenteuer muss gespielt. Das heißt, wir machen jetzt mal anderes und ich will mal gucken, ob ich hier Allstar schaffe. müsste ihr auf jeden Fall einmal schaffen. What? Okay. Scheint wohl ein bisschen anders zu sein als im vorherigen Titel. Aber mit wem gewinne ich denn auf jeden Fall? Ja, der war gut, ne? Ich muss sagen, Link. Guck mal, wie das aussieht. Vielleicht mache ich auch ein paar multi smash ich weiß es nicht. Und was anderes. Ich gewinne gewinnen bei jedem Kampf an Erfahrung, selbst bei Niederlagen. Sie lernen aus ihren Federn. Ich muss wegen wirklich jeden hier kämpfen. Aber nicht spoiler ich mich ja nicht voll, ne? Ich weiß wir sehen jetzt hier an jeden Charakter, ne? Natürlich nicht so stark, wie sie denke, sein sollen, ne? Wahrscheinlich kriege ich nur... Sehe ich nur die Charaktere, die ich auch freigespielt habe, weil gendorf kam nicht. den ganzen zelda charaktere kam, also... Also, nicht Ja, ich habe keinen Tag mehr. Das ist ungewohnt. Das ist ja dieser Spiel. Muss man eigentlich erst Sinn, wenn ich auch oh, alle Charaktere abnehme. Glaube ich, die Charaktere habe ich so um die 20. Ne? So viele können ja eigentlich gerne bekommen. Du wirst Zeugs auf mich halt mal nicht schon mal. Der duckt sich, kannst nicht von meinem Schwert ducken. Oh Gott, das schaffe ich vielleicht nicht. Ähm Nein, wegen so einem Trick schon wieder. Okay, mach mal halt erst. Ich alle Charaktere ab, ne? Und jetzt kommt schon direkt neue Gegner. Neuer Charakter. bist so putzig. ist so ja winzig. das Papa Link der mal zeigen, wie die Sache hier läuft, ne? Hm. da rein, Mann. Und jetzt Tschüss. ist er das? Der Jungling kämpfen und mit. Geisterpunkte tritt allein im Ortsaus All smash an und erziehe drei chaos Ich glaube, ich werde ein bisschen zu sehr unterschätzt. Sie im Training eine 20-Treffer-Kombo tritt allein in mit Wolf in einen 100 an. Bewältige bewältigen in fünf Minuten. Wolf habe ich noch gar nicht mehr ne? als Kennen als Luigi. Er muss Smash an Ziel ein K.O. mit deinem Meteor-Smash. Vielleicht mal hier gucken, was haben wir hier alles noch. Stimmt, wir haben ja nur diesen einen Modus hier. Geistertafel, ne? Hat sie aber nie mehr als abgeschlossen, ne? Ja, sehe ich jetzt nicht. So, 20er Treffercombo hilft du eigentlich voll einfach sein mit irgendwie so charakter so Multi angefahren Wie da kannst du. Kung Fu-Ente-Attacke. Oder ja, ich <lacht> na komm. Na, ja, da habe ich nicht freigeschaltet. ja Ich habe doch 20 Treffer kombo. Wollte schon sagen. Nein. <lacht> Geil. Okay. Ohi Geistertafel, Geister Muss ich die kaufen oder wie war noch das mal? Das ja sowieso immer sechs Stunden oder so die ablaufen, ne? Äh, jetzt auf Sprint angefallen Ich habe keine Geister. wie Ich habe keine Geister ich habe ich geistert, guck dir den mal an hm. okay wer plus nachteil Der hat auch Dings, war ich habe im Sprung super Lipsticks. Lipsticks und Verwundbarkeitsphasen beim Landen ist ja nicht schlecht dann. aber link ja egal ist nicht so wichtig ne? aber ja, mein Scham mit dem schwert sollte jetzt eigentlich besser sein ne? Boom. so einfach kann das gehen ja, jetzt muss ich ihn auch abschießen Boom. boah mit dem sauge Magnus, der ist glaube ich aus Ich will jetzt aber ehrlich gesagt nicht so unbedingt Geister fahren, wenn ich ehrlich bin. aber klassisch. Danach sehen wir, was mit den Rest der Zeit machen. Dann spielen wir als nächstes Kirby, Fox, Marv Dr. Mario, Zelda. Zelda. Ja. Wir des Triforce. King Vario. Oh. Was? Ich liebe sie diesen Angriff zu spammen mit ihr. Ah, hab ein Ding kaputt gemacht. Tschüss. Wieso putze ich jetzt in diesem Spiel? Viel besser als die Zelda von vorher. Hühnchen, schnappt ihn euch. Was hat? Warum habe ich so viele Probleme hier rauszuhauen? Okay. Gibt es einfach nicht, ey. schwertkämpfer die miete hätte ich auch gerne. Oh Gott. diesen Angriffs so oft zwei mich will. <lacht> Gab sie level eigentlich auch im vierten Teil? Ja, ne? Wenn ihr mal auf mich losgehen könnte, ne, das wäre sehr gut, ey. Statt die ganze Zeit wegzurennen. ich habe das Ding kaputt gemacht ich dachte da geht dadurch auf das war auch so Post. ah oh. mein gott extra klasse du irgendwie nicht warum setzt er diesen angriff immer so random ein jetzt irgendwie andauernd ein habe ich so gefühlt dann Bauch ist voll angeschlagen, sehe ich gerade. Na, no, ich wollte den da Ding ja um die Ohren hauen. Was ist Das Gesicht, was? Schon einmal hier verloren, ey, ne? Ich kam nah dran. Wie? Start. Meiner. Exploder. Hm. Hi. Oh, no. <laughs> Ultra Smash anscheinend Als sie Dark Samus gerade aus dem Kampf verbannt <lacht> und aber Zelda? acht. Oh Gott, ich krieg voll auf die Fresse jetzt. Pass auf, oh, nee. ah. meine Bomben. Da, Fristart. Alter. Fristart. Das ist auch eine ganz alte Level, ne? Was? Fristart. Da immer noch. Oh nein wenn ich dann diesen einen typen ja verlieren ne? mehr. mehr in die fresse ich wollte schon sagen wenn ich den nicht getroffen habe <lacht> oder voll der volltreffer ey. So, boah, spätestens bei dem boss will ja einen neuen erreichen Da muss ja jeden gegner in lichtgeschwindigkeit erledigen oder irgendwie so ne? Na, reicht schon ja. auf oh, habe ich auch noch einen Ding verpasst. Wie kommst du da oben hin? Ey? Ja, so rum. ne steh nicht, wie man da reinkommen soll. Hallo. Kannst du nicht kaputt machen? Ich meine, du kannst noch ein paar Dinger davon kaputt machen und dann kommst du ja nicht durch. What? gönnendorf Gegen den haben wir schon mal gekämpft, ne? oh Gott. Wenn ihr meine AP gleich bleiben, boom, Pff. jetzt verwaltet er sich nicht ne? auf. So, ich weiß ja jetzt, wo ich dich angreifen muss, ne? aber ich komme sogar da durch gut. Oh, das ist auf 4 einfalls mit Link. nicht einfach nur den Angriffsframe ich so oder so schon Die ganze Zeit einsetze Wald halt schadensmäßig aufpassen schon beim ersten mal ich dachte dieser eine laserstrahl kommt und ja war klar warum schon einmal will ich das mal schaffen ohne ja, ja ich kann ticket benutzen und verliere ich meine dinger nicht aber trotzdem Boah. ich komme irgendwie sind mit so boss kämpfen kam ich noch nie klar schon seit Bro nicht ey. Weiß nicht wieso. Dann muss er eigentlich nur die Moves auswendig lernen, der Gegner. Ha. Dreck. Hm. Na, Dreck. Hi. Ja, sehr gut man macht mal mehr schaden man noch mal ne? nein das gibt es jetzt einfach nicht er ja, hätte ich voll mit acht hier geschafft oh. Oh. ärgerlich und oh, ärgert mich jetzt hier richtig ey. dann bringt sie so ich habe keinen besiegt heiling ja, trotzdem acht gut jetzt immer noch nie gekommen glaube ich sieht man halt Zelda Main ne hm, hm, hm, hm, hm, hm. So, krieg ich Gendorf jetzt ich mit Zelda gewonnen habe ich habe das ist einfach nur random ne? da war mein interesse der der zeigt würde man sagen 100 das ne? Da schnell wir müssen auch mal mit einigen charakteren schaffen ne? also nicht ich werde ja nicht nur klassische spielen nebenbei ich meine bei eigentlich nicht so uninteressant, ne? Weil ich mein, wieder kommen ja immer neue Bosse. Ne? Ich weiß ja nicht, wie viele Bosse ja noch sind, aber ja, schon eine ganz schöne Anzahl bisher. Rider los dieser Kirby Gegner, Max oder so hieß er ne? meister Meisterhand und Crazy Hand. Äh... war noch, Was war noch irgendeiner kann ich jetzt wieder vergessen? Giga Bowser. Also, ja da ist eigentlich noch genug, und vielleicht noch kommt auch dieser eine Boss. Oh, ja, dieser eine Boss aus Brawl, ja, gegen die mal kämpft. An dieses Roboter-Dingen, abseits kommt nicht hier irgendwie Tabu oder so, wie auch immer. Der hieß hier aus der final Boss aus Brawl. ey, war der, ich da war bisher der schwerste Boss von allen in allen Smash Bros. Ja, der richtig krasse angriff auf alle ich bin nicht wissen wie der finale boss hier im Abenteuermodus sein wir das müssen wir bestimmt auch gegen voll so ein mächtiges kämpfen ne? mit so einer mega hand irgendwie ich gehe immer so 17 äh, 1,7 millionen ey. glückwunsch Guck mal, wie alt. Guck mal wie putzig sie ist. viel besser als die alte selda da Zelda. nicht aus welchem spiel sie ist lumina aushilfe ich glaube bayonetta lumina sind da nicht irgendwie aus bayonetta ich weiß nicht so time to tip the scales Robin Drei, zwei, eins, los. Warte, ich kann das ich kann ja noch magie zurückscheuern glaube ich mit ihren schild sie wissen ein besser magier als ich ich muss meine musik lauter stellen ich höre die fast gar nicht das feeling wenn <lacht> dieser eine memo ist gefühl wenn dein erzfeind und dein sidekick eher im spiel sind als du da sieht man so ein bild von batman <lacht> weil robin und joker in diesem spiel sind halt ne? Aber Batman ist nicht in diesem Spiel. war immer wenn ich einen hier abschließe, kommt direkt ein neuer Ei. wird immer so weitergehen. Dann machen wir Multi Smash, hat das Smash kommen. irgendjemanden also fünf Minuten, aber wir schaffen, ne? Aber mit wem? gut frage noch mal dr mario ich spiel ja anwalt mario ich will auch nicht schaffen mal hat würde ich schon gern schaffen hey ja, ich erreiche von hier aus okay So groß ist. Ha. Baus aber willst du ja endverpisstlich. Ja, gerade jemand angegriffen und suplex gemacht ich glaub, da weiß genau was passiert ist gerade hm, war das denn ey? du mach gefälligst weit schon schon can. kann er von autograph show you can. Hey, da war ich bin ich? Das ist mein Mie gewesen. Olima. Oh, Olima oh, den seine blöden Pigments die machen mir voll Schaden gerade. aber das schaffe ich nicht also man hat, weil mich am meisten aufregt wenn man wohl smash hier nicht schafft ey. Ich kann eigentlich die ganze zeit diesen rutsch angriff machen ne? da bringt es eigentlich auch war schon wieder ich so direkt mal rausgehauen nein Da bin ich. Nein, Boah. Ey, das kotzt mich so an, ey. Ah. Immer... Wie gesagt, wieder den ganzen Zeit neu machen, ey. 1080. Gernophob. Da, die kennt man noch, ne? Gut, dann muss ich sagen, das war's. In der Folge machen wir weiter abenteuermodus ja. Ich bedanke mich als für's Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.